Hallo, herzlich willkommen bei Asra Blogt. Ich bin Asra und ich zeichne Comics. Hier geht es um grüne Eier, um Drachenträumen, um den Hambacher Forst. Und es geht um ostpreußische Schwiegerväter und um einsame Motorradfahrerinnen. Es geht um Bücher, Comics und Kunst. Und wenn ihr selber zeichnet, habe ich ein paar Tipps für euch. Viel Spaß!